Herzlich Willkommen, liebe Freunde der gepflegten Impropathie und herzlich Willkommen alle, die äh, weiterhin Gast im Café Steelpoint sein wollen. Ja, lasst euch herzlich begrüßen zu diesem schönen Abend. Ähm, ja, der Ober hat mir schon meinen Tee gebracht, äh, das mit Gin Tonic scheint hier nicht zu klappen. Mmh. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im dritten Teil der Embryologie-Werkstätte angelangt. Die ersten beiden Teile sind danach zu sehen. Ich möchte auch erinnern, dass auch die ganzen anderen Veranstaltungen von Café Stillpoint äh, zu sehen sind. Äh, auf YouTube, äh, wenn man Café Steelpoint eingibt, kommt man ganz gut dorthin. Äh, ja, wir werden gleich in Medias Res gehen und äh, wir werden eine kleine Rückschau machen. Und, äh, und werden dann heute über die dritte Woche sprechen und äh, ein bisschen über die Höhlenbildung und Plazentabildung. Das wird das Thema für heute sein. Äh, ja dann fangen wir mal gleich an mit, der, äh, mit einer kleinen Übersicht. Ja ist seht jetzt einen Maßstab 40 cm. Wir haben 40 Schwangerschaftswochen und wir gehen, den ersten Teil durch, wir werden die ersten zwei Zentimeter jetzt ganz kurz besprechen. Die ersten zwei Zentimeter, die embryologisch ja eigentlich nur eine Vorbereitungszeit sind, äh, wo ja noch keine Befruchtung stattgefunden hat, wo wir einfach ein Eizellen haben, hunderttausende, mit entsprechenden Follikelbeteilzellen und Chromosomen, äh, die noch diploid äh, da liegen und wo die Miose schon angefangen hat. Ja, und wir wissen ja, durch die Ausschüttung von FSH äh, kommt es dann zur Stimulierung von äh, den Follikepithelzellen und die Reihen der Follikepithel werden mehr und mehr. Ja, wir haben gesagt letztens auch, das sind nur bei 10 bis 15 der, äh, der o gemeinsam mit ihren Follikepithelzellen, also aus einem Primärfollikel entsteht ein äh, Sekundärfollikel äh, und die Weiterfolge der Zierfolikel. Ja, diese Aneinanderreihung der Folliclepithelzellen bedeutet, wir haben auch viel mehr Ausschüttung des Hormons aus diesem Folliclepithelzellen, sprich den Östrogen. Das hat dann eben eine Wirkung auf das Endometrium, das verdickt sich immer mehr und bereitet sich vor, um eine eventuelle äh, befruchtete Eizelle einnisten zu lassen. Ja? Okay, ihr seht es hier schon angedeutet, auch über das haben wir letztens gesprochen, die Chromosomen, die jetzt schon eine Replikation gemacht haben, sie haben also ihre DNA-Zahl verdoppelt und angedeutet auch durch den Farbwechsel äh, äh, das Crossing-Over, also ein bisschen eine Vermischung der Chromosomen. Na gut, und durch, den, durch die Rückkopplung von Östrogen und, äh, kommt es zum Anstieg jetzt auch von LH und dadurch kommt es zu unserem Eisprung. Ja, ihr seht, sie wunderbar vorbereitet schon. Also es geht, die Ozyte gemeinsam mit der Corona-Radiator wird aus den Ovar hinausgebracht. Das Corpus luteum bleibt hier und wenn ihr sich erinnert, dieses Corpus luteum produziert jetzt eben das Progesteron und das hilft weiter, das Endometrium nicht nur ins Größe zu machen, vor allem hilft es auch ein bisschen die Drüsentätigkeit zu verändern. Ja. Was wir hier auch sehen jetzt an diesem Bild, dass wir im Vergleich zu hier jetzt nur mehr einen, einen, einen, einen, einen noch keinen einfachen Chromosomensatz haben, aber wir haben jetzt die beiden Chromosome voneinander getrennt. Das war der Abschluss der ersten miose schritt äh, Uns fehlt noch ein zweiter, den wir heute nicht darstellen werden. Wir sehen hier ein kleines Polkörperchen, das besitzt dann, was haben wir dann? Eigentlich müsste man das hier hinein verfrachten, dann wird es ganz gut passen. Also, das waren so die ersten zwei Wochen. Ja, hier passiert jetzt eine Befruchtung, hoffentlich oder hoffentlich nicht, wie man das sehen mag. Okay, dann gehen wir das einmal weg und jetzt sind wir eben nach der zweiten Schwangerschaftswoche. Für uns jetzt die erste Embryonalzeit und die erste Embryonalwoche. Das gehen wir jetzt wieder weg. Ja, hier haben wir unsere bekannte äh, befruchtete Eizelle, unsere Zygote. Nochmal zur Erinnerung, da, darüber die Zone Pelucida, eine sehr dünne Proteinschicht, in dem das noch drin bleibt. Wir haben das schon ein paar Mal durchgeschnitten, das werde ich jetzt nicht machen. Ich habe ich mal einen neuen Werkstoff dazu geholt. Äh, wie heißt das Ding? Moment. Äh, Maisbleh. Also man kann es dann aufessen. Apropos aufessen, äh, es gibt ein gewinnspiel wenn jemand mitmacht, mitbastelt, mir Fotos schickt, dann kriegt das Belohnung. Dann all die Sachen, die wir zum Essen haben, werden dann zu ihm gesendet oder zu ihr gesendet. Okay, also wir haben hier die Zygote, die befruchtet ist. Wir schneiden sie ein paar Mal durch und es entstehen dann Blastomeren. Ja, wir sind noch auf der Wanderung durch die Duben. wir sind noch in der ersten Woche. Es entstehen Blastomer auch noch eingehüllt von der, von der Zona Pilucida. und dann haben wir den ersten Differenzierungsschritt. Diese Blastomeren, die ja noch totipotent sind, aus denen kann noch alles entstehen, da kann noch ein Mensch im entstehen, es kann aber auch eine Plazenta aus dem entstehen und dann kommt der nächste Schritt, die Differenzierung in einen äh, Embryoplast, der noch etwas ungeordnet ist, ja, ein bisschen mal malim aufgebaut, und einen Trophoblast, der hier wunderschön dreidimensional dargestellt, aber aufgeschnitten, äh, der Trophoblast. Ja, wir wissen, aus dem Trophoblast entsteht hier äh, definitiv jetzt die Plazenta, oder wenn wir genau sind, ein Teil der Plazenta. Ja, und hier liegt an einem Pol, der Embryoblast gut geschützt vom Trophoplast. Hier hat das Hatching schon stattgefunden. Ja, am Anfang ist es sehr dicht zusammengeknallt und dann, wenn die Zone da loslässt, dann kann es rausschlüpfen und kann sich ein bisschen öffnen, sodass dann jetzt Platz ist zwischen Embryoplast und dem Trophoplast. Das ist jetzt die Phase, wo es äh, zu, zu einer Einnistung kommt. Jetzt sind wir am Ende der Woche. Äh, Entstehung des Plastozysten am ca. 4. Tag, da kommt es ungefähr auch ins Carbon Uteri. Und jetzt nistet sich dieser, äh, diese Plastozyste äh, in entsprechender Stelle an, also im Endometrium. Äh, am besten Fundusnähe, äh, hinteren, also äh, auf der Hinterwand des Utrus wäre so ideal. Ja? Also ungefähr an dieser Stelle wäre es ganz günstig, wenn er sich einnistet. Okay, dann gehen wir das wieder weg und schauen uns jetzt, jetzt wir das weg, schauen uns jetzt noch mal so eine Plastozyste an eine Plastozyste eben aus dem Embryoplast und hier eine Trophoblastschicht oder mehrere Schichten schon na gut und jetzt holen wir uns auch noch etwas Cooles das wird jetzt eine Potzerei ja. Also wir haben hier jetzt die, äh, das Endometrium, jetzt deutlich größer. Ja. Äh, und hier kommt es jetzt zum, zu, zur Nidation. Nidation bedeutet auf jeden Fall, dass es mit äh, dem Pol vom Embryoblast hineinsinkt. Ja. Es dockt an und kaum dockt es an, verändern sich jetzt die Trophoblastzellen Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie jetzt ihre epitheliale Anordnung verlieren, und jetzt mesenchymal werden. Sie kriegen so richtige Ausläufer. Und diese Ausläufer, die arbeiten sich jetzt hier hinein in die Plazenta. Ja, also das geht immer mehr rein, sodass dann schlussendlich die Plazenta rundherum wächst, beziehungsweise der, die Plastozyste sinkt hinein, das ist nicht sehr liebevoll, was da die Plastizyste macht, weil diese mesenchymalen Zellen, also diese Syncytiotrophoblastzellen, die arbeiten sich da richtig hinein, ja, sodass dann schlussendlich das hineinsinkt. Wir haben dann rundherum diese Syncytiotrophoblastzellen, die die Zellen der Plazenta öffnen, Ah, Entschuldigung, nicht die Plazenta, sorry, sorry, äh, die Zellen des Endometriums öffnen. Äh, ja, und diese Zellen, warte, holen wir jetzt noch ein bisschen Endometrium dazu. Und diese Zellen des Endometriums haben sich jetzt auch ein bisschen verändert. Wir nennen die jetzt die Zidor-Zellen. Ja, also das ist richtig hineingewachsen. Und diese Dezidurzellen, das haben wir auch letztens schon erwähnt. Okay, Entschuldigung, ich gehe ein bisschen aus dem Bild. So, sorry. Diese Dezidurzellen des Endometriums, die sind sehr glukose- und fetthältig. Also, da haben wir jetzt so ein bisschen was zu essen. Also, die werden dann richtig eröffnet und... Die Plastozyste, unser Keim, hat jetzt die Möglichkeit, jetzt an Nährstoffen zum ersten Mal hinzukommen. Ja? Da sind wir so Anfang jetzt, äh, zweiter Woche. Also, wir sind jetzt, äh, Entschuldigung, äh, ja, Anfang zweiter Woche. Über die haben wir auch schon letztens gesprochen. Also, hier gibt es jetzt zum ersten Mal den Kontakt, äh, eben nach der Nidation zwischen äh, der, dem Keim und, und der Mutter. Also wir haben eine Situation, wo jetzt schon ein bisschen ein Austausch ist. Und wir haben auch letztens erwähnt, dass jetzt hier äh, äh, aus dem Trophoplast wahrscheinlich Beta HCG ausgeschüttet wird. Äh, das ist dann das Zeichen dann für, unsere, für unseren Corpus Lutium weiterhin Progesteron zu entwickeln. Ja, was jetzt noch nicht so das große Thema ist, das Corpus Lutium macht das so oder so jetzt die nächsten zwei Wochen beziehungsweise die ersten zwei Wochen, wir sind ja noch in der zweiten Woche, aber für Aufrechterhaltung ist das, äh, der, der, der Schwangerschaft ist das ganz, ganz essentiell. Ja. Was auch passiert, dass dieses Syncytium-Trophoblast auch Höhlen öffnet. Ja. Also es werden richtige Höhlen hier frei, und in diese Höhlen blutet es dann hinein, ja. es geht wirklich rundherum am Anfang, da blutet es hinein, und das sind jetzt auch die, also es blutet das Blut der Mutter hinein, ja, vom kindlichen Blut ist noch nicht die Rede, äh, da blutet es hinein, da sind jetzt Flüssigkeiten und da kann jetzt über Diffusion, Osmose jetzt schon durchaus äh, Nährstoffe plus Sauerstoff äh, äh, zum, zum Kind gelangen. Ja. Also so einer der ersten Akte, die das Kind setzt, ist schon sehr intensiv zu schauen, wo kriegt es die Nahrung her. Das ist ein, ein Akt, der mal wirklich Zellen auch von der Mutter öffnet, also die, diese Dezidurzellen äh, werden auch zum Teil zerstört und es kommt zu Einblutungen über Gefäße der Mutter und wir haben hier die erste Versorgung und das ist schon mal wichtig, äh, wenn wir uns dann später noch genauer äh, die Bildung der Plazenta anschauen werden. Okay, ähm, jetzt müssen wir das wieder befreien, Das ist ein Schlamassel. So, ich gehen wir zurück, das brauchen wir später noch. So, ups, das geht dann Okay, also weg. Sind sie jetzt drauf verblasst. Okay, so. Hallo. So. Hat vielleicht Witz ein. Ähm, So, na gut, dann holen wir uns das nächste Bild. Ja, wir haben uns jetzt, ups, da geht's, na, da geht's, ja. so, ähm, Wir haben uns ja jetzt die Entwicklung von Trophoblasten angeschaut. Ja? der sich in dieses Syncytiotrophoplast in die Plazenta hineinbewegt. Ähm, die nächste Schicht vom, vom, vielleicht zeige ich das kurz hier noch, die Schicht ist, äh, nennen wir dann Zytotrophoblast, und diese, diese mesenchymale Schicht, die so ausufert, äh, ist eben das Ja, Aber natürlich passiert jetzt auch hier drinnen mit, äh, mit dem Embryoblast etwas. Ja? Das Ganze verläuft parallel, wie gesagt, ein bisschen früher ist die Entwicklung vom Trophoblast dran. Ja? Okay. Und hier, das haben wir auch schon letztens kurz durchbesprochen, hier sehen wir mal. Ähm, äh, schematische ähm, äh, Plastilinform, wie sich jetzt der Embryoblast jetzt schon entwickelt hat. Ja, und zwar, was, ich jetzt, was jetzt der Embryoblast macht, er entwickelt schon eine Keimscheibe. Eine Keimscheibe, die aus zwei Blättern besteht. Ja, also, dieser Haufen an ähm, Embryoblast differenziert sich wieder. Also, wir haben wieder den nächsten Schritt der Differenzierung. Könnt ihr euch noch erinnern an die Lego-Mandeln, wo das heißt, alles möglich ist und dann differenzieren sie sich zu einem einen Rebellen oder zu einem Org. Okay, also hier ist es schon entstanden. Wir haben hier jetzt dann eine, eine Epiblastschicht, die ein bisschen höher ist, und eine Hypoplastschicht, ja, ein bisschen kleines, kleinere Zellen. Wie ist die Anordnung? Aus Mesinchemal haben wir wieder eine epitheliale Anordnung. Ja, es öffnet sich dann diese äh, Epiblastschicht, und öffnet sich zu einer Amnionhöhle, die am Anfang relativ klein ist. Und der Hypoblast bildet eine Dottersack, am Anfang eher größer ist und dominant ist. Am Anfang. Ja, hier jetzt schematisch gesehen haben wir äh, noch den Trophoblast runter. Ja, okay, ähm, und jetzt ist der nächste Akt. Ja, wir sind eben noch in der, in der zweiten Woche. Der nächste Akt, also auch den haben wir kurz besprochen, es kommt zu einer Höhlenbildung. Es kommt zur Bildung der Chorionhöhle. Da ja, muss ich mir jetzt ein bisschen Platz schaffen. Ja, okay. Und zwar entsteht dieser Platz. Jetzt nicht, weil da irgendwer das auseinanderschiebt, sondern weil Zellen, wir wissen nicht genau woher, wahrscheinlich aus dem Hypoplast, so ganz sicher ist, Zellen wandern auf einmal hier raus und wandern zwischen den ehemaligen Embryoplast, der zweiblättrigen Keimscheibe, von äh, Zellen hinaus und schieben jetzt den Trophoblast auf die Seite. Ja, das ist so richtig schwammig, was da jetzt dazwischen ist. Stellt sich vor, dieser Sand, die, Sandkorn hier ist ein, ein, äh, eine Zelle von etwas, was wir jetzt was auch einen Namen hat, nämlich, das nennen wir jetzt ein extrembrenales Mesotherm. Und umso mehr das wächst und nach innen hineingeht, umso weiter wird der Trophoblast hinausgeschoben. Ja, stellt sich noch vor, den Syntyziotrophoplast, so richtig äh, ausgezogen. Also so auf die Seite haben wir noch den Syntyziotrophoplast. Ja, also da schiebt es immer mehr raus, weil er immer mehr wächst, es ist so richtig schwammartig am Anfang. Und wie gesagt, diese Zellen, die jetzt mesenchymal angeordnet sind, nennen wir jetzt extraembryonales mesoderm. Ja, da klingt schon raus, dass es auch ein intraembryonales mesoderm geben wird. Ja, da haben wir mal das extraembryonale, da also ist einmal der Raum ganz gefüllt mit dem. Okay. Und jetzt ja, ersten Mal haben wir das auch besprochen. Ihr wisst, dass irgendwie neigt der Embryo ständig zum Wechsel zwischen mesenchymale und embryonale äh, epitheliale Anordnung der Zellen. Ja, nochmal zur Erinnerung. Also das wäre eine mesenchymale Anordnung, ganz verwirrt durcheinander, und das ist eine epitheliale Anordnung. Okay. Und, ja, okay. Und auch hier passiert das. Dass auf einmal die Zellen manche daher wandern und manche daher wandern und sich schön epithelial anordnen. Also entsteht auf einmal eine Höhle da in der Mitte, die jetzt nicht mehr schwammartig ausgefüllt ist, sondern wirklich ein Freiraum ist, also ein Raum ist. Ja. Also die Zellen ordnen sich jetzt schön hier an, ja, und werden eben aus mesenchymal epithelial. So. Okay, also, was wir jetzt haben, ist jetzt eine extraembryonales ja, und das ich jetzt als Chorionhöhle bezeichne, ja, das ist dieser freie Raum, ist flüssigkeitsgefüllt natürlich. Ja. Das extraembryonale Mesotherm hat sich jetzt angelegt, einerseits an der Wand des Trophoblasten. Ja. Und diese, dieses extraembryonale Mesotherm nenne ich jetzt Bar, nicht nur ich, auch wer andere, äh, nennt man jetzt Parietales Blatt. Und das das eben, was sich hier epithelial angeordnet hat und alles, was sich jetzt epithelial angeordnet hat um äh, den Keim herum, das wird jetzt eben auch extraembranales Mesotherm, aber viszerales Blatt genannt. Ja. Und die Existenz von dem merkt sich bitte, das braucht man noch ganz viel, um die weitere Entwicklung zu verstehen, dass uns einfach bewusst ist, dass jetzt um diese Amnionhöhle mit den Epiplast und den Hypoplast, also insgesamt die zweiblättrige Keimscheibe, ja, und um den Doktor, Doktor sagt, dass wir noch einmal eine Schicht haben. Ein extraembranales Mesoderm viscerales Blatt und ein extraembranales Mesoderm parietales Blatt. Ja. Uns muss bewusst sein, das Ganze passiert noch innerhalb der, des Endometriums. Das ist noch tief eingesunken, also wir haben hier außen noch viel äh, Endometrium. Ja, Schauen weg. Ja. Ähm, und diese Höhle, die ist jetzt deutlich größer als jetzt unser Keim, ja? unsere, unsere zweiblättrige Keimscheibe. Ja? Äh, das Zehnfache durchaus größer am Anfang, ja? weil einfach jetzt hier Raum geschaffen werden muss, Raum, wo sich die hier jetzt äh, die weitere Entwicklung äh, des, des Nichtgeborenen noch, noch stattfinden kann. Okay, also nochmal zur Wiederholung, zweiblittrige Keimscheibe, Epiplast Hypoplast, Epiplast mit der Amnionhülle noch relativ klein. Und der Hypoplast mit dem Dottersack. Dann haben wir die extrambranale Mesoderm Visterales Blatt und Paretales Blatt. Und hier haben wir eine Verbindung und eine Verknüpfung. Ja, und das hier ist jetzt der Haftstil. Ja, das ist jetzt nicht die Nabelschnur, das wird nicht nur, nicht nur das wird Nabelschnur, da gibt es auch ganz viele andere. Aspekte, die dann Nabelschnur werden. Äh, aber äh, das ist jetzt ein Teil von der Nabelschnur und das ist so ähnlich wie, wie man sie ja auch im Körper kennt mit Vistera am Blatt. Das ist genau der Übergang, wo diese zwei Blätter auch ineinander übergehen. sozusagen das Meso mehr oder weniger vom, vom Kämling. Okay? Also das ist jetzt die, äh, die Situation äh, zweite Woche äh, und wir werden jetzt aber noch wir gehen jetzt über die zweite Woche hinaus und gehen jetzt äh, zur Entwicklung der, der, der Höhlenbildung. Ja, jetzt haben wir mal die Chorienhöhle besprochen, aber wir wollen ja eigentlich, ähm, oder wir wissen ja, dass ja unser, unser nicht geborenes Kind ja in einer Amnionhöhle liegt, eigentlich, also eigentlich liegt sie dann da drinnen, das wundert uns ein bisschen. Äh, und sie liegt ja auch in, in, in, in einer Flüssigkeit, in der Amnionflüssigkeit und in, in einem, Art Eissack, Amnionsack, und da schauen wir uns jetzt kurz an, wie der gebildet wird. Bevor wir es machen, noch ein kleiner Hinweis, den ich jetzt fast vergessen habe, eine Begrifflichkeit, die wir auch ganz gut kennen, wir haben gesagt, das ist die Chorionhöhle, und gemeinsam dieses extraembryonale Mesotherm Blatt, gemeinsam mit dem Zytotrophoblast und dem darf es nicht kaputt machen, das nennen wir gemeinsam das Chorion. Ja, das Chorion wird ein Teil der Eihaut, wird ein Teil der Plazenta. Ja, okay. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, wie das funktioniert. Jetzt muss ich muss euch was zeigen, Schatz, das ist lustig. Wenn man grün nimmt, sieht man nichts. Also wäre ich durchsichtig. Okay, ähm, ja, deswegen schaut sie mir nicht zu. So, schauen wir uns einmal jetzt die Höhlenbildung an. Und jetzt muss ich ein bisschen herumkünsteln äh, mit den Größenverhältnissen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ja. Äh, wir haben, und die Größenverhältnisse stimmen jetzt überhaupt nicht, aber es geht leider nicht anders, wir haben jetzt hier ganz schematisch noch einmal unsere Höhlen. Ja, wir haben hier unseren Dottersack und hier unsere Ämnenhöhle. Das ist jetzt gerade am Anfang komplett anders von der Größe, verändert sich aber dann ein bisschen in den nächsten zwei Wochen. Also die Entwicklung, die jetzt wir vor allem durchmachen werden, ähm, da geht es einmal um die Woche, also embryonale Woche 3 und 4, auf das werden wir eh nochmal zurückkommen. Aber es geht einmal um die Höhlenbildung und dann weiters auch um die Plazenta-Bildung. Da haben wir die Keimscheibe, auch die wird sich verändern, das, das gehen wir jetzt noch gar nicht ein. Ja? Wir haben in der vierten Woche kommt es zur Einfaltelung. Ja? Zur Einfaltelung und da verändert sich alles. Ja? Was wir jetzt natürlich jetzt noch mit bedenken müssen, dass wir jetzt außen herum eine große Chorionhöhle noch haben. Ja? Also die müsst ihr euch jetzt mitdenken, die hole ich nachher rein, jetzt geht es sich noch nicht aus. Okay, bei dieser Einfaltelung oder Faltung, ja, Uh, und das nennt man jetzt die laterale Faltung, passiert etwas. Nämlich die Antwort darauf, wie kommen wir eigentlich in die anderen Höhle hinein. Ja, wir sind ja zum Teil heraus. wir haben hier die Keimscheibe, der Tottersack liegt da noch komplett draußen. Wie kommen wir rein? Naja, indem diese anderen Höhle herumfließt. Und diesen Dottersack, das du nicht machen, ja, herumfließt ja, und sich dann verschließt. Ja, wir haben auch in der ersten Stunde gehört, wenn etwas zusammenkommt, fusioniert es, ja, dann, äh, äh, dann verschmelzen Dinge miteinander. Ja, und bei dieser Fusion, also im Prinzip macht es dann das, trennt sich das dann. Ja. Und wir haben, jetzt hier, äh, wir haben jetzt hier den Dottersack inkorporiert, es wird eine Stelle geben, das machen wir am nächsten Mal die außerhalb noch rausschaut, aber jetzt haben wir hier äh, unsere Amnie, also die Amnionhöhle, die rundherum geflossen ist. Und wir wissen ja, wir wissen es noch nicht, aber wir werden es bald erfahren, dass ja äh, Amnionhöhle mit Ektoderm zusammenkommt. Und hier bildet sich jetzt die Haut. Hier haben wir jetzt unser nicht geborenes Kind. Ja? Und hier haben wir jetzt die Amnionhöhle rundherum, ja? die sich durch diese Bewegung gebildet hat. Das Schöne an Videos ist, man kann sie sich immer wieder anschauen, wir werden aber das noch einmal anschauen. Ich wollte nur jetzt vorweg euch jetzt die, die, die Höhlenbildung zeigen, wie sich die anderen bildet. Hier drin haben wir natürlich dann das Fruchtwasser, das Fruchtwasser, das das Kind, das jetzt hier ist, äh, eben schützt. Und vor allem auch schützt, das, es darf auch nicht wirklich gut zusammenkleben, weil es fusioniert alles ganz gerne. Ja? Und wir haben ja außen herum die große Korenhöhle und so. Beginn des dritten Monats, Ende des zweiten Monats hat aber die Amnionhöhle äh, äh, sich so ausgebreitet, dass sie die komplette Chorionhöhle, die jetzt hier im Braun dargestellt ist, wir gehen schon langsam die Farben aus, äh, also wir haben jetzt eine Obliteration mehr oder weniger zwischen der Amnionhöhle ja, und dem Chorion. Und nochmal zur Erinnerung, Chorion besteht... Ein bisschen eine Denkhilfe besteht aus extraembranalen Mesotherm, parietales Blatt und Zytotrophoplast und Syncytiotrophoplast. Ja. Okay, also das wäre jetzt unsere Eierhaut, aber eigentlich noch nicht ganz komplett, weil was ja auch passiert: das Ganze entwickelt sich ja innerhalb des Endometriums ja. und ist noch komplett drinnen im Endometrium. Es wächst natürlich dann schon langsam Stück für Stück aus dem Endometrium raus in die Höhle hinein, aber es bleibt immer eine kleine Zidurschicht um, äh, um die Eihaut herum und bildet eben die Eihaut mit. Ja. Okay. Und jetzt haben wir eine klassische Situation. Also, das Ganze ist jetzt aus dem Endometrium schon rausgewachsen, hier hätten wir jetzt das Endometrium, den Teil da. Ähm, alles Blaue benennen wir jetzt Dezidua ja? und der Teil wird jetzt die Dezidua Basalis genannt ja? und der Teil vom, vom Endometrium, von der Dezidua, nennen wir jetzt Dezidua capsularis. Ja? Und schlussendlich haben wir dann die Eihaut gebildet aus der Amnionhöhle. Ja, aus dem Chorion und aus der Ja, Das ist jetzt unsere Eihaut rundherum. Ja, mit der Amnionflüssigkeit da drinnen, kurz zur Amnionflüssigkeit, ähm, so ich 36. Woche haben wir so einen Liter, das wird dann vor der Geburt ein bisschen weniger, aber so ungefähr einen Liter äh, an, an äh, Amnionflüssigkeit haben wir da drinnen. Die Flüssigkeit wird natürlich durch die Plazenta gebildet, die werden wir auch gleich jetzt sehen, wie sich die äh, entwickelt. Ähm, die Plazenta, äh, also über die Plazenta kommt es zu, zur Flüssigkeit. Ähm, das geht heißt, über fast auch zum Teil über die Haut des Kindes. Dann so ab der elften Woche übernimmt das dann, dass die Flüssigkeit aus der Lunge rauskommt und zum Teil aus den Nieren. Ja. Das Kind beginnt dann ja auch schon langsam die Flüssigkeit wieder zu schlucken, das bleibt dann im eigenen kindlichen Kreislauf, weil sie ja resorbiert wird im Darm und wird wieder über die, die Nieren wieder ausgeschieden, also es ist so ein bisschen ein Kreislauf der Amnionflüssigkeit. Die Amnionflüssigkeit oder die Messung ist ganz wichtig, bei einer Plazenteinsuffizienz, vor allem bei der chronischen, kommt es zum Oligohydroamnion, also zur verminderten Produktion. Manchmal kann zu viel Amnianflüssigkeit hinweisen, dass die Nieren des Kindes Probleme haben oder Ableitung und so weiter oder das oder Sephlus. Okay, was wir jetzt noch anschauen, ist, dass wir die Plazentabildung jetzt noch genauer betrachten. Wir haben es zwar eh schon bei der zweiten Woche, mein Suiziziotrophoplasten, eh schon ein bisschen mit betrachtet. Da war das noch alles rundherum. Und jetzt seht ihr das ganz bewusst, dass diese Wurst vom Chorion ein bisschen dicker ist an dieser Stelle. Ja. Ja, an dieser Stelle haben wir auf einmal viel mehr Zottenbildung und da bilden sich hier richtige Gefäße aus, da habe ich was vorbereitet, Also so richtige Gefäße, die dann von Chorion, und wir haben jetzt schon einen kindlichen Kreislauf, das dürfen wir nicht vergessen, hier haben wir noch so eine Art Haftstiel, ja. okay. Da hat sich dann auch schon natürlich in später Folge dann auch die ähm, ähm, <lacht> den schon ausgebildet. Äh, ja, und wir haben natürlich schon einen kindlichen Kreislauf mit Gefäßen. Und aus diesem Choreon, wir nennen dieses Choreon jetzt Choreon Frontosum, ja, bilden sich Gefäße aus. Ja. Das ist das Chorion Leve, das klappt ist, Frontosum. Und, und was wir eben haben, wir haben sie schon angedeutet, ist, dass diese Gefäße in so Lakunen hineingehen. Ja, wir nennen das jetzt einzelne Septen. Ja, okay. ja, die ragen so richtig hinein in so Löcher. Ja. Hier werden jetzt dann noch so Gefäße der Mutter, die Blut hier in diese, äh, diese Lakunen hineinlassen, in diese Septen hineinlassen. Es entstehen hier so richtige Seen an Blut, an mütterlichen Blut, in denen hängen jetzt die Gefäße des Kindes hinein. Äh, äh, Gefäße, die im, äh, deren Arterien und, und, und Venen sind, Wir müssen aufpassen, äh, der hier haben die Venen dann, die rückführenden Venen zum Kind, Venen definieren sich ja immer, dass sie zum Herzen gehen, in dem Fall geht es auch um Kindern. haben natürlich den Sauersto haben das sauerstoffreiche Blut, das nährstoffreiche Blut. Und wir finden dann in der Nabelschnur ja äh, eine große Vene und zwei Gefäße. Zur Nabelschnurbildung kommen man dann an anderen Werkstätten. Okay, und hier wird jetzt richtig Blut äh, über Osmose, über Diffusion wird Dressopiert, Sauerstoff wird aufgenommen, CO2 wird natürlich auch abgegeben, andere äh, Stoffwechselprodukte werden abgegeben. Ähm, es wird natürlich Zucker aufgenommen, Fette, ähm, es werden ein bisschen Antikörper zum Teil transportiert. Generell muss man auch sagen, zur Plazenta, die Plazenta hat auch hormonelle Aufgaben, die Plazenta produziert dann vor allem Progesteron, aber auch Östrogen ähm, auch immer wieder Beta-HCG, was am Anfang wichtig ist, dann ein bisschen weniger, aber hier haben wir die Hormonbildung und das ist auch der Grund, warum Frauen nach der Geburt einen extremen Hormon, also Hormonspiegelsenkung haben, das eben auch zum Beispiel zu einem Babyblues oder zu Depressionen führen kann, weil es schlagartig diese Hormonproduzierende Plazenta eben nicht mehr gibt. Ja, wir haben hier um die Gefäße herum eine, eine Schicht, die, die auch das Kind schützt. Wir haben eine richtige klassische äh, plazenta damit auch viele Stoffe und Viren und Bakterien gar nicht übergehen können. Wobei man dazu sagen muss, ähm, passieren tut es leider doch. Es gibt immer wieder Viren, äh, die da durchgängig sind. Okay, also wir haben jetzt besprochen die Bildung der Amnianhöhle, ja, die jetzt die ganze Chorionhöhle ausgefüllt hat. Wir haben die Bildung der Eihaut besprochen. Wir haben die Bildung der Plazenta besprochen. Okay. So, jetzt müssen wir das Ganze beiseite schieben. weil Jetzt sind wir in der dritten Woche angelangt. So. Okay. Nehmen wir kurz zur Erinnerung noch das mal her. So. Groß. Ja, also, ja, wir sind hier zweite Woche. Es bildet sich die zweiblättrige Keimscheibe aus mit der Armeen Höhle Epiplast-Hypoplast-Totasek. Okay, das ist zur Erinnerung. Ja, und das stellen wir jetzt hier da. Das ist smutzig. deck mal schön zu. Okay. Also, wir haben jetzt hier eine epitheliale Schicht vom Epiplast. Okay. Und wir haben darunter eine zweite Schicht, wir haben eine zweiblättrige Keimscheibe vom Hypoplast. Mhm. Okay. Ja, also im Prinzip, auch da haben wir ein bisschen vorgebastelt, schaut es jetzt so aus. Ja, also eine höhere Schicht Epiplast, niederschicht Hypoplast. Vergesst mir nicht hier rundherum die Amnionhöhle und hier rundherum, deutlich größer in der Phase, der Totasack. Ja, Okay. Na gut. Im Prinzip, jetzt schauen wir uns noch ein anderes Bild an, haben wir diese Situation. Wir haben eine zweiblättrige Keimscheibe, ja, Hypoplast, Epiplast, und nicht zu vergessen, wir haben jetzt hier rundherum nur angedeutet den Dottersack und hier die Amnionhülle. Und jetzt passiert etwas an einem Ende, nämlich, dass es zu einer Rinne kommt, ja, die passiert an einem Ende, ja, und in dieser Rinne. Sieht's jetzt? Die nennen wir jetzt eine Primitivrinne. Ja, da wölbt sich dann so im hinteren, also Übergang zum vorderen Hälfte ein bisschen ein Knoten auf, ein Primitivknoten. Ja, und hier haben wir jetzt eine Rinne, ja, die sich bildet, eine Primitivrinne. Es ja, ist einfach, äh, dass das der Epiblast auf einmal hineinknickt. Ja? Und hineinknicken bedeutet in dem Fall, dass Zellen zu wandern beginnen. Jetzt kommen wir zurück zu, zu diesem Bild. Oder ja. vielleicht ein, eins noch. Ja. Äh, wenn wir uns das anschauen, haben wir auf einmal, ja, wenn wir uns so einen Embryoblast anschauen, da gibt es noch kein oben, unten, vorne, hinten. Ja. Und wir haben bei der zweiblättrigen Keimscheibe, haben wir schon ein, ein Ventral, das ist immer der Dottersack, und ein Dorsal, das ist immer die Amnionhöhle. Ja. Es hat schon einen Grund, warum man ihm das Dorsal nennt, das wird, kann man wirklich sagen, dass hier äh, der Rücken entsteht. Ja? Und durch die Primitivrinne haben wir jetzt zum ersten Mal ein, ein, äh, ein, ein Kaudal und ein Rostral oder Granial. Ja? Okay. Das Leben ist nicht immer leicht. Wir machen jetzt ein bisschen einen Raum, den brauchen wir jetzt. Ja, wir kommen zurück zu unserer zweiblättrigen zwei Keimscheibe. Ja, und jetzt kommt es hier zu einem Knick. Wie ja, gesagt, das Knicken hinten, also Kautal, die, die Rinne, also es kommt zu Primitivrinne. Ja, und jetzt müsst euch immer vorstellen, wir sind ja in einer ständigen Entwicklung drin. Ja, es vermehren sich ständig Zellen. Und, was tun sie auch, sie differenzieren sich, sie verändern sich die ganze Zeit. Und auf einmal wandern diese Zellen, die hier reinknicken, schieben nach innen. Ja? Also es wird so richtig nach innen hineingeschoben. Und dadurch wandern manche Zellen, die hier reingeschoben werden, hier auf die Seite und schieben sich jetzt zwischen. Und wandern jetzt zwischen den beiden ursprünglichen Schichten hinein. Ja? Aber sie ordnen sich nicht epithelial an, sondern sie ordnen sich... Ja, habt ihr wirklich mal recht, Ja, Also auf einmal kommt da drin eine neue Schicht hinein. Ja? Okay, aber es gibt noch weitere Zellen, die da reinwandern. Und diese weiteren Zellen, die wandern in Glied. wie Soldaten da hinein. Die wandern hier runter. Und was tun diese Zellen? Die schieben jetzt den Hypoplast auf die Seite. Ja? Also die wandern rein drum, drum, drum, drum, drum, und gehen dann schön auf die Seite und bilden jetzt eine neue Schicht. Ja. Es werden immer mehr Zellen, deswegen ist es, der Hyperplast ja, verschwindet eigentlich in der Masse, könnte man fast sagen. Er ja, wird so in einen Dottersack hineingeschoben. Ich habe es nicht vergessen, wir haben ja hier noch immer einen Dottersack runter. Ja. Da wird so richtig hineingeschoben. Die Zellen bilden jetzt wieder eine schöne epitheliale Schicht, die ein bisschen dünner ist. Ja. Geht dann über in den Dottersack eben, ja, wo die Hypoplastzellen so richtig hineingeschoben wurden. Ja. Und auch der, der Epiplast verändert sich ein bisschen. Ja. Er differenziert ja, also da braucht es jetzt Fantasie, da wird nichts, was sie darstellen. Ja, oh ja, wir machen das so. Ist alles auch der verändert sich? Ja, also der differenziert auch ein bisschen, verändert sich jetzt und bildet auch eine neue Schicht. Ja. Und was haben wir jetzt? Wir haben holen uns ein bisschen noch ja. und da bildet man jetzt natürlich. Haben wir da oben ja auch die Amionhöhle. Ja. Jetzt haben wir die Situation, dass wir eben eine neue Keimscheibe haben. Ja, dritte Woche. Ja, Anfang dritter Woche. Haben wir haben eine neue Keimscheibe. Eine neue Ebene. Plastenschicht könnte man fast sagen, ja, die nennen wir jetzt Ektotherm, epitheliale angeordnet, relativ groß. Dann haben wir eine mesenchymal angeordnete Schicht, ja, also die Zellen sind nicht schön geordnet, liegen da Kunterbond drinnen, das ist die nächste, das nächste Blatt, das wird unser Mesoderm. Ja, jetzt habt ihr natürlich aufgepasst, wir haben ja schon ein Mesoderm, unser Mesotherm hier und hier, aber das war das extraembryonale Mesotherm und das hier ist jetzt das intraembryonale Mesotherm. Ja, das in weiterer Folge hier nach außen, weil das dürfen man nicht vergessen. Wir haben hier das extraembryonale Mesotherm noch angeschlossen. Ja, das zieht er hier weiter. Ja. Das ist dann schon recht gut verbunden miteinander, ja? also da ist außen und innen vom, vom äh, embryonalen Körper noch nicht so klar definiert, erst durch diese Höhlenbildung, die wir vorher gemacht haben. Ja? ja, und dann haben wir auch hier eine neue Schicht, epithelle angeordnet, und das ist jetzt das Endotherm. Ja? Also hier haben wir jetzt das, äh, das, das Endotherm als epithelle Schicht, ein bisschen dünner, das Ektotherm, und hier das Mesotherm. Also wir haben jetzt in der dritten Woche die Bildung aus also einer zweiblättrigen Keimscheibe, haben wir jetzt eine dreiblättrige Keimscheibe in der dritten Woche. Und es ist euch eh aufgefallen, äh, eigentlich bildet sich jetzt die Keimscheibe alles aus dem, Ektod äh, aus dem Epiplast. Ja? Epiplast verschwindet in der Masse, könnte man wie gesagt sagen. Ja? Ja, Nochmal zur Erinnerung, Extramprenales Mesotherm, Intramprenales Mesotherm umschalten. Ja, könnt ihr sich euch erinnern, hier ist unsere Ja, Wir hatten die zweiblättrige Keimscheibe mit zwei Extra Blätter, Amnionhöhle, zweiblättrige Keimscheibe und Dottersack. Ja, und jetzt haben wir unsere dreiblättrige Keimscheibe. Ja, mit der Amnionhöhle, das ist gleich geblieben, aber eigentlich mit drei neuen äh, Keimscheiben, ja, also Ektotherm. Mesoderm, ich sollte mal eine Gurkel nehmen, und Entoderm, ja, und unten wieder uh, den Dottersack. Ja, also das hat sich jetzt uh, verändert, aus der Zweiblättrigen wird die Dreiblättrige Keimscheibe. Ja. Uh, ja, und schauen wir uns die auch. Jetzt ist das wieder wechselt, ja. uh, Gehen wir das vielleicht wieder weg. Ja, schauen wir uns hier noch einmal dieses Bild einer äh, zweiblättrigen Keimscheibe an. Also wir gehen noch mal zurück, ja, noch mal zur Erinnerung, äh, Epiplast, Hypoplast ja, und nicht zu vergessen rundherum Amnionhöhle und unten Tottersack. Ja. Weil ich möchte noch einen Player mitnehmen in der dritten Woche, der auch noch recht wichtig ist und zwar die Corda dorsalis. Ja nochmal zur Erinnerung, wir haben hier den Primitivstreifen, ja, der, entsteht, ja, der entsteht, hier, ja, indem die Zellen hineinfallen und Zellen beginnen eben sich eine dreiblättige Keimscheibe zu bilden. Ja. Aber die brauchen alle einen Starter. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang haben wir gesagt, wir haben eine Induktion immer. Und diese Induktion ist die Corda die die und jetzt tut mir ein bisschen schwer, wie ich es darstellen soll, die wächst beim im Bereich vom Knoten, ja, wächst die schräg nach vorne. Ja? Also wir haben jetzt die Situation, dass wir dazwischen die Chorda haben. Und diese Chorda Dorsalis, naja, jetzt gehen wir mal das, äh, äh, den ehemaligen Epiplast weg, ja, und wir haben jetzt hier ungefähr die Chorda liegen. Und überall dort, wo die Chorda alles nach vorne wächst, und die beginnt relativ weit hinten, der Primitivstreifen, äh, ist eigentlich gar nicht so kurz am Anfang, aber dadurch, dass jetzt hier jetzt wirklich zu einem großen Wachstum kommt, ja, bleibt der in Relation jetzt relativ kurz, sodass die Chorda relativ weit hinten beginnt. Und überall, wo die Chorda alles auftaucht, kommt es zu Veränderungen der. Keimscheibe, in dem hier das Mesotherm jetzt dazwischen hineinkommt. Ja. Also das Mesotherm wächst jetzt hier dazwischen hinein. Ja. Es wandert Zellen nach unten, dass, äh, der Hypoplast verändert sich, wird eben zum Endotherm, auch das, der Epiplast verändert sich, sodass wir eben jetzt hier die dreiblättrige Keimscheibe haben, mit Ektotherm, Mesotherm, äh, Endotherm, und in der Mitte, Uh, sehen wir jetzt hier die Chorda ist, wie sie immer weiter nach vorn wächst. Und umso mehr sie nach vorn wächst, umso länger wird das ganze Ding, uh, umso langer wachsen das Ganze nach vorn, umso mehr entwickelt sich es von der zweiblättigen zu dreiblättigen drei Keimscheibe. Ja, Chorda ist ein ganz faszinierendes Ding, ist eigentlich nur ein Animateur, animiert dann auch noch weitere Prozesse, vor allem dann, was wir am nächsten Mal sehen. Wenn es um die äh, Entwicklung der Neuralstrukturen geht, Neural und so weiter, äh, das schauen wir uns beim, beim nächsten Mal an. Ja, also hier die dorsalis, die dieser vorwächst und das induziert. Wir haben noch einen kleinen Hinweis, drehen wir das mal um. Es gibt nämlich, man sieht die schöne Darstellung, machen wir so eine, eine, jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so eine kleine Einbuchtung. Ja. Das nennt man eine Art Membran, und diese Membran ist genau eine Stelle, wo, wo kein Mesotherm dazwischen ist. Ja. Und zwar meine Membran auf der kaudalen und eine auf um der rostralen Seite. Warte, da müssen wir das Mesotherm weggeben. Also da kommt es wirklich zu einer Verbindung. Das ist jetzt nicht mehr so schön geworden. Eine Verbindung zwischen Ektotherm und Endotherm. Dazwischen haben wir keine kein Mesotherm. und diese Membranen haben einen Namen, die kaudale Membran ist die Analmembran ja. und die vordere rostrale Membran ist die Bukopharyngealmembran. Im Prinzip wird das mit Einschränkung äh, mehr die Öffnung Richtung Anus ähm, und das wird jetzt nicht die Mundöffnung, die Bukopharyngealmembran, sondern wird so ein bisschen ein Verschluss, der noch zwischen Rachen und, und, und den zukünftigen Vordertarm wird. Die beiden gehen dann aber so, glaube ich, in der vierten, fünften Woche, öffnen sie sich. Ja, aber die werden wir noch begegnen. Und wie gesagt, in der dritten Woche sehen wir diese Membranen schon, wie sie sich gebildet haben. Eine Stelle, wo eben Endotherm und Ektotherm zusammenkommen. Okay. Ja, und zum Abschluss... Uh, werden wir ganz kurz noch besprechen, was wird denn aus, aus den ganzen Keimscheiben. Ja, und da schauen wir kurz, machen wir, das war schon ein bisschen schmutzig. machen wir drei Bereiche, also wir haben hier das Ektotherm. Dann haben wir die andere Farbe hier Mesotherm und da haben wir ja. So, und hier Endotherm. Dann schauen wir mal durch. Ja. Also, Ektotherm, da entsteht nicht draußen viel. Da haben wir auf jeden Fall mal äh, zentrales Nervensystem, peripheres Nervensystem und äh, die Haut entsteht aus dem. Wenn ich aber sage Haut, dann ist das ganz gut dahin. Hinweis, es ist nicht wirklich die Haut. Weiß, die Haut besteht aus mehreren Bereichen, aus der Epidermis und aus der Thermis. Und es ist nur die Epidermis, die aus dem Ektotherm herausgebildet wird. Was auch ganz interessant ist, aus dem Ektotherm werden auch noch die Pigmentzellen gebildet, die Melanozyten, die ja dann auch in der Haut einwandern. Ja, also das ist mehr Ektotherm, auch Zahnschmelz entsteht zum Beispiel aus dem Ektotherm. ist also auch noch dabei. Ja, also, Mesotherm, ja, entsteht alles, ja, Bindegewebe, Muskulatur, auch da noch Zahn, der kommt daher, Skelett haben wir dann da, äh, Gefäße, natürlich noch Gefäße, Finde ich jetzt nicht. Also Nieren, ja, da haben wir Gefäße äh, und ein Teil vom Urogenitaltrakt haben wir auch zum Beispiel aus dem Mesotherm. Äh, wichtig ist nur, dass euch bewusst ist, das ist nicht komplett getrennt. Ja. Also wir haben äh, als Beispiel, wir haben ja dann den Darm im Endotherm. Na naja gut, aber was, was besteht denn Darm? Natürlich aus einer innersten Schicht, aus der Mucosa. Das ist aus dem Endotherm. Ja, aber um die Mokose herum haben wir dann ja doch gleich eine Muscularis, ja, eine quergestreifte, längsgestreifte Muskulatur zum Beispiel äh, im Bereich von Darm. Ja. Und die ist natürlich aus dem Mesotherm. Ja. Und was hat versorgt natürlich äh, den Darm? Natürlich Substan äh, Substanzen, sage ich, äh, Nerven aus dem Ektotherm, Ja. Also diese, wir Menschen stehen ja irrsinnig auf so Einteilungen, äh, das vermischt sich natürlich, vermengt sich. Äh, aber die Mucose zum Beispiel äh, besteht wie aus dem Endotherm. Das gleiche gilt für die, für die Lunge zum Beispiel, die Alveolen. Aber natürlich haben wir eine Bronchienmuskulatur, äh, die eben aus dem Mesotherm kommt und natürlich Nervenversorgung. Äh, Leber ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Endotherm und, und, und Mesotherm. Da haben wir sehr viele Anteile vom Septum Transversum. Da haben wir noch einen Magen, die legen wir auch daher. Und Drüsen haben wir auch, die aus dem Endotherm äh, entstanden sind. Ähm, ja. Na gut, liebe Freunde der gepflegten Embryopathie und dieser Werkstätte, ähm, das war jetzt mehr oder weniger ähm, die dritte Woche, aber eigentlich nicht komplett. Wir werden nächstes Mal die weitere Entwicklung dieser einzelnen Keim also, da kein Blätter eigentlich anschauen. Wir schauen uns an, was dann aus dem Ektotherm entsteht, Entwicklung vom Neuralrohr. Wir werden anschauen, wie sich das Mesotherm weiterentwickelt und auch wie sich dann das Endotherm weiterentwickelt. Um das Entoterm, die Entwicklung des Endotherms zu verstehen, müssen wir auch über Faltung reden und dann kommen wir dann schon in die vierte Woche. Also, nächstes, nächstes Mal, ich nehme an, wahrscheinlich wieder am Dienstag, muss noch mit dem Chef reden. Uh, werden wir dann eben die dritte Woche anschauen, aber in fortlaufender Entwicklung, wie sich jetzt ja gar nicht tun, also wir werden nicht mehr so klar in den Wochen bleiben, uh, wir werden dann die nächsten drei, vier Wochen mitnehmen müssen uh, und dann kommen wir in die vierte Woche und zur Faltung, wir werden wahrscheinlich nicht ganz fertig werden. Uh, also ist ein bisschen kompliziert, ich muss jetzt in Klausur gehen und mir das ganz genau überlegen, wie ich das machen werde. Ja, Wenn es Fragen gibt, ein paar kommen dann immer wieder, Gern wieder an meine Mailadresse erich.wieso.de. Ja, und eben Fotos von euren Plastilin-Modellen. Wie gesagt, es gibt dann als Belohnung die ganzen Essenssachen. Ich hebe euch extra die Semmeln auf für nächste Woche. Die kann dann euch. Ja, und ich habe wieder die Freude, ein paar Dinge ankündigen zu dürfen. Morgen kommt wieder ein, ein, ein alter Bekannter, darf man nicht sagen, aber er hört sie nicht. Also der Breno kommt wieder vorbei, ist der zweite Teil von, glaube ich, letzter oder erst vorletzter Woche, also jetzt kann man ganz genau, und wird wieder über äh, äh, Emotionen reden, Herz und Emotionen. Das wird morgen passieren. Übermorgen gibt es ein Webinar, hast du so, ja, mit, mit der Margot, von Asche, äh, Bitte anmelden. Äh, da kriegt ihr glaube ich eh noch einen Link dazu sagt ja. Also steht er irgendwas? Ah ja, Voranmeldung steht da eh. Ich, ich sehe den Bildschirm nicht so gut. Und am Freitag kommen zwei faszinierende Experten. Den einen kennt ihr alle ganz gut, Ralf Barijasek. Und ich bin einmal gespannt, ob es schafft, so ein bisschen im Hintergrund zu treten, weil es tritt noch ein anderer Experte auf, ein, ein, ein, ein Unsere Freude auch, wie so, Schüler aus dem ersten Jahr, der sich sehr viel als, als Orthopäde und Unfallkrug sehr viel mit einem kleinen oder mit zwei kleinen Bändchen auseinandergesetzt hat, nämlich den Kreuzbändern. Eigentlich sind es ja vier insgesamt. Okay, ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Und wie gesagt, ihr könnt live immer dabei sein, jeweils um 18 Uhr. Ansonsten, so mit ein paar Tagen Verspätung, könntest du es ja dann auch wieder nachschauen auf YouTube. Ich sage ganz herzlichen Dank und einen guten Abend.